Nur für den Fall, dass es noch immer Leute gibt, die glauben, dass man außer CDU, CSU, SPD, FDP, vielleicht den Grünen, keine Alternative gibt, außer der AfD, die man wählen kann. Stehe ich jetzt hier im Südpark der Großstadt mit der geringsten Verbrechensquote Deutschlands, die zufällig einen hohen Anteil an Leuten mit Migrationshintergrund hat, und lese einmal ein paar Alternativen vor, die auf jeden Fall auf deinem Wahlzettel stehen werden. Baden-Württemberg, Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz, Berlin, Berg, Bergpartei die Bayern. Überpartei, Bündnis 19, Bündnis 19, Bündnis 19, Bündnis 19, Bündnis 19, Bündnis 19, Bündnis 19, Bündnis 19, <Sie> Bündnis 19, Bündnis 19, Bündnis 19, Bündnis 19, Bündnis 19, Bündnis, Bündnis Bündnis Bündnis Bündnis Gain. Gain. Bündnis Bündnis Bündnis Bündnis Bündnis Bündnis Bündnis Bündnis Bündnis Bündnis Bündnis Bündnis Bündnis Bündnis Papa hat euch halt in Deutschland, geben. <Pixel>